Der Messdienst ist eingetroffen. Hallo Kelvin. Genau. Wie man sieht, sieht man eigentlich noch gar nichts. Und das ist das Interessante daran. Also man würde jetzt vermutlich nicht sagen, dass es schwingt. Da blubbert nichts, da bewegt sich nichts, da... Na ja, kurz, hat es gerade mal... Aber ein ganz kleines bisschen. Aber im Grunde passiert da nichts. So. Re-EMF ist auch jetzt abgeklemmt, also es sind wirklich nur die Batterien dran, ne? Und auch in An den Batterien kann man es natürlich auch messen. Ja, überall wo er halt lang Das ist krass. Und das ist auch nicht ganz schwach, also hier. Also bis, so bis in der Entfernung kriegst du es noch mit. Ja. Meine Batterien sind jetzt ungefähr noch bei 20 Volt. Also ungefähr 20 Volt gehen jetzt hier noch drauf. Aber ja, wie ihr hört, das, das ist nicht irgendwie stinknormaler Gleichstrom, sondern. <lacht> das ist absolut gar kein <lacht> Gleichstrom, so würde Weißt du das? Ich bin noch mal dran jetzt. Kelvin testet jetzt UKW-Bereich aus. Ja, 87 MHz, Vielleicht kann man einfach mal zeigen hier, sieht man das? Oh, Radio Center. Ah, da ja, kommt jetzt noch immer kann. rein. Na ja, gut. <lacht> Dann guck also, wir jetzt hier mal. Ne, wie weit wird es jetzt sein? Lass es mal zwei, drei Meter sein. Jawohl. Und jetzt gehen wir wieder. Bist du bereit? Ja. Okay, und? <lacht> Krass. <lacht> wie weit geht's? Mach jetzt mal aus. Ja, ich klemm wieder ab. Moment. Und zwar. So. Das ist heftig. Ja. Gucken wir mal. So, jetzt gehen wir mal in die anderen Räume. Okay, kannst loslegen! Ah! <lacht> Bis hierhin. Bis hierhin. Das ist wieder heftig. Hm. Also, wir haben jetzt den Funken viel größer gemacht und da stürzt nicht. Also zumindest nicht auf UKW. Gucken wir mal auf Kurzwellen. Ich gehe jetzt mal auf 5 MHz. Okay, ich nehme mal ab. Nee, nee, auch nicht. Stört irgendwas anderes? Machen Mal auf. Mach mal. Mach mal ab. Mhm. Aha. Okay. Ah, da sind wir. Langwelle. Auf Langwelle sind wir jetzt. Auf Langwelle, okay. Okay. Also größere Funken, längere Welle. Ja. Macht ja auch Sinn irgendwo, ne? Macht schon Sinn. Aha. Ja. Also das heißt, der große Funke, der reicht nicht bis rüber sozusagen. Nee. Gut, dann drehen wir mal wieder so hin, wie wir es vorhin ungefähr hatten. Ne? Auch mit der Voltzahl. Wir hatten ja vorhin nur 20 Volt dran. Ne? Wir unterstützen jetzt praktisch unseren Batteriepack. Mit dem RMF ladegerät das sind unsere Batterien so ungefähr bei 80 Volt. Und vorhin, wo es so. wo wir es messen konnten, die Störung, ne, war man ja nur so bei 20 Volt gewesen. Hm. Okay. Aber guck mal, der ist, ja, der ist ja schon leicht lila. Oder? Ist was lila drin? Ja, uh. eindeutig. Lila ist immer ein schlechtes Zeichen, ne? Oder immer so ein Zeichen, dass jetzt irgendwas passiert. Hm. Schlechte Zeichen gibt es nicht. Hm. Also jetzt haben wir eine ähnliche Anordnung wie vorhin, wo es der da gefunkt hat. Allerdings ist unsere Kathode jetzt ein bisschen weiter drin. Ja, also hier sieht man jetzt auch richtig was. Mach mal aus. Und mal abklemmen. Okay, jetzt sind wir wieder auf UKW. Aha. Alles klar. Also ist es doch in diesem untersten Bereich viel interessanter als wie wenn da viel Licht da ist sozusagen anscheinend da wird auf jeden fall wesentlich mehr strahlung emittiert oder elektromagnetisch hm. kleines quiz hm. die leds hängen am remf charger dran der mit den nickel cadmium akkus versorgt werden insgesamt 58 volt die sind jetzt ziemlich nieder und hier am Ausgang vom Rmf habe ich zur Kontrolle ein Messgerät dran gemacht, was die Ampere misst. Das heißt, dieses Messgerät zeigt an, wie viel Ampere von den Batterien in meinen Rmf reingehen. So, und jetzt Sir Kelvin, bitte startet das Gerät. <lacht> Gut, also zunächst mal, wir haben jetzt ähm, zwischen Plus, also praktisch zwischen Wasser und, und Plus von der Stromversorgung hier noch so eine... Was war das für eine Spule genau? Ach so, die habe ich damals hier nach der Anleitung von John Bedinis äh, Skalarwellen erstellen. Mhm. Das sind zwei Ferritmagnete, äh, Nord an Nord glaube ich aneinander gepappt oder Süd an Süd jedenfalls gegenseitig aneinander gepoppt und dann hier eine Spule rundherum. Ja. Und ja, die haben wir jetzt einfach zwischen Wasser und Plus. Und dann haben wir praktisch an das Wasser noch einen, einen Draht angeschlossen, also nur ein Draht. Das ist jetzt ein Plus? Der ist jetzt am, am Wasser, wenn man so will. Der ja. ist jetzt direkt am Wasser unten am Plus praktisch, ne? Von dem Ding, genau, aber genau. nicht direkt am nicht Plus Nicht direkt am Batterie, sondern danach. Und das klemmt jetzt hier an den LEDs, allerdings ohne noch ein Minus dazu oder sonst was, also wirklich hier nur ein. Eigentlich als Antenne gedacht, ne? Ja, und jetzt auch nichts geerdet oder sonst was. Und wenn wir hier das mal schwingen lassen, werden die LEDs heller. Ja. Das ist ja schon mal das erste verwunderlicher, aber... Jetzt ist aus und ihr seht, wenn es an ist, zeigt das Amperemeter hier an, dass mehr Strom aus den Batterien in die LEDs gehen. Wie das, das ist cool. Raspberry Pi wird jetzt auch gerade eingerichtet. Ein Kevin, der braucht keine Maus oder Tastatur oder so ein Scheiß. Da geht es mit Krokoklemme. klemme Der macht es einfach mit Kroko-Klemme. <lacht> okay, du wuselst dich hier ja durch die Menüs, ne? Ja, ja ich, ich, ich muss mal herausfinden. <lacht> ja. Ah, ja. Ah, ja. Das ist so heavy. Naja, wunderbar. Es steigen ganz schön Blasen von unten auf. EMF ein? mal wieder ausschalten. Aus. Jetzt, jetzt ist er auf einer höheren Frequenz, ne? Ja. Jetzt ist es viel heller. Und ich schalte mal noch mal ein. kurz ein. Hm. Jetzt tut sich noch mal ganz so viel. Glasen wo seid ihr? Doch ein paar sieht man, ne? Ja. Jawohl. Was ist das denn jetzt wieder? Oh, ist jetzt auch richtig hell. Hm. Hm. Das wirklich Blasen sieht. Was war das Sieht auf jeden Fall komisch aus und es steigt nach oben. Ja, ne, wie so Blubberblasen in der Flüssigkeit, die nach oben ja. steigen. Na, hier ist was los. Ja. Also eine schöne Lampe ist es schon mal. Ne? Ja, sind schon 37 Grad, <lacht> haben wir jetzt. Also so geht's. So also geht auf was Körpertemperatur kommt. sind wir schon mal. Das ist ja eigentlich auch wurscht. Ja, blasen. Ja und so. Das geht ins Leere, da ist kein Bubbler dran, also ist kein Gegendruck dran. Hm. Okay, jetzt ein paar Minuten später, geschätzt 10 Minuten ungefähr. Wa? Wir sind hm. bei 56 Grad. Ne? Ja. 56 Grad. So. Unten dran direkt ist der Messfühler. Also der Tisch, da dürfte es auch ziemlich warm sein. Und Keine Blasen mehr. Jetzt geht es runter wieder auf 55. Das Ostsee-Bild der Sonne ist jetzt auch da. So verwaschen wie Kelvin dachte, ist es dann gar nicht. Nein. falsche ja, Richtung. Nach unten hat es größere Pulse als nach oben, oder? Kann man ja, das so LEDs sagen? Die LEDs hängen das auch dran. Und wenn du die LEDs abmachst? Dann nicht. Dann ist es gleich. Ja. Ach so. und mit den LEDs ziehst du jetzt einfach nur die Back-EMF-Pulse raus, ne? Ja. Ja, über die Spule. Genau. Mhm. Da haben wir sie wieder. Ja. Also so kann man hier auf jeden Fall schon. Aber ansonsten ist es relativ eine Wechselspannung, oder? Ja, auf jeden Fall. Da war wieder eine schöne Doppelblase. Mhm. Also bei 500 Kilohertz. Mhm. Ungefähr es ist es. Übrigens. Und 60 Grad Celsius. Mhm. Da war wieder eine schöne. Krass. sind immer noch schweineheiß. Mhm. Oh. Uh. Es hängt nur der Batterie dran, kein ReMF. Hier sind die Feuer viel schöner. Oh, herrlich! Krass, und das also nur mit Batterie. Mit Batterie ist die Frequenz ums Doppelte gestiegen im Gegensatz dazu, wo der ReMF dran war. Noch wieder bei 61 Volt jetzt teilweise. Robert Geigerzähler zeigt jetzt nichts weiter an. 48 Ticks? Also das hat auf einmal 48 Ticks bekommen, ne? Ja, der aktualisiert immer. Ach so. Das zählt nicht. In Echtzeit mit. Okay. Glaub, wie lange? 10 Sekunden? Also, okay, jetzt hat 1688. Ja gut, erzählt ja schon ein bisschen was. Aber was man halt auch dazu sagen muss, an der Spule... Oh, jetzt hab ich's verpasst. An der Spule macht er das auch, also schätzungsweise... Eventuell stört es da nur rein, das wissen wir eben noch nicht. Das ist jetzt hier die Frage an dich, Robert. Aber genau. an der Spule macht das, aber... ja, nicht so gut wie hier, am Funke direkt. Hier am Funke direkt eindeutig besser. Ja. Aber gut. Jetzt tun wir es mal wieder hinstellen. Es sind jetzt bei 53 Grad, Man, das geht richtig schnell. Dann habe ich schon wieder 62 Volt. Das geht ja. 54 Grad, okay. <lacht> ja. Schätzungsweise jetzt so 2 300 mAh Stromaufnahme bei... Oh, es ja. klappt ab! Jawohl. Hast du gesehen? Da war es gewesen. Jawohl. Ja, das sammelt sich also doch unten am Grund. Das ist so, gar oder? Ich weiß auch nicht so richtig. Weil ihr habt ja jetzt bewegt und das wird sich wahrscheinlich ja. unten am Grund im Wasser abgesetzt. Aber haben. doch, das leuchtet auch im Wasser, schau mal. Da dass du das jetzt gekippt hast, sind wahrscheinlich die Blasen gekommen und die haben es dann entzündet. Also muss ja wahrscheinlich halt das Gas dann wahrscheinlich wirklich schwer sein. Warte mal. Es wird richtig milchig, kurz bevor das Zündet. Ja. Guck mal, erzähl. Oh, ja, hey, das sah gut oh, aus, Ja, guck mal. <lacht> Krass. Noch nie gesehen. Hey, hallo nochmal, Robert, grüß dich. Hallo. <lacht> Wir sind jetzt gerade ganz schön verblüfft hier. Also du baust echt effektive Sachen. Also dein Geigerzähler da rennt noch wie Sau. Auch hier die Nierenklimmlampe ist noch da. Hm. Aber das Ding, mit was es betrieben wird, <lacht> ist eigentlich aus. Also... Also normalerweise leuchtet hier eine rote LED und das war vorher schon ziemlich nieder gewesen, als wir es angesteckt haben, vor Stunden. Ja. Und dann haben es seitdem laufen lassen. Klar, und dann irgendwann ist die LED hier ausgegangen. Also dann muss erstmal die Spannung, die das Ding nachbekommen. 4,9 Volt. Gut. Also ist eigentlich noch ordentlich bei 4,9 Volt. Ist noch da, Volt. ja, aber wahrscheinlich... Äh, mess mal die Akkus, die kannst du hier messen. Hier ist der Plus und hier unten ist der Minus. Hier ist der Minus. Ah oh, ja, dann hat die zwei Häkchen. Gucken, wo unsere Akkus sind. Ups. Ähm. Bei 1,1 Volt. <lacht> okay, also bis 0,9 Volt steht in der Anleitung, kann das Ding hier runtergehen. Mhm. Ja, und das hält jetzt bestimmt noch Stunden, oder? Das würden wahrscheinlich noch Tage haben. <lacht> Ja, und übrigens, ähm, jetzt wird hier auch der richtige Wert angezeigt. Also das, was hier vorher angezeigt wurde, was wir hier gemessen haben, das, das war wohl wir. noch völliger Überlauf oder sonst was von unserem Experiment da vom Pla äh, Plasmareaktor. Also der hat dann wirklich ganz schöne Ticks reingehauen, ne, dieses Plasma-Ding. Ja, die Frage ist nur, ob es Radioaktivität wirklich ist oder ob es nur reinstört, weil es halt ein ziemlich starkes Feld ist. Ja, das ist ein ganz schön krasses emp feld was da kommt, ne? Moderne Forscher bei der Arbeit. Okay, also mit zu dünen Geigerzähler <lacht> äh, testen geht nicht. Bis <lacht> ja, jetzt noch nicht. Mal ging sie, mal ging sie nicht. Hm. Und alles seit den Eierversuchen. Ja. Zeit des Frühlings. Ja. Es klappt alles. Ja. Wenn die Schrauben nicht aufgehen, was macht man dann? sich Schweißdraht fest und rausdrehen. Ich kann es mal genau zeigen, wie das dann aussieht. Wir ja, wollen unseren Inverter wieder fit bekommen, um die schöne Sonne zu nutzen, die jetzt gerade ist. Was waren das, irgendwelche Dreieckschrauben. Dreikantschrauben, wo nichts reingepasst hat. Mhm, und da. Und da ist Kelvin auf die Idee gekommen, einfach <lacht> wir haben mit Alkohol. einem Condi und einem Rmf charger Kleines Schweißgerät zu basteln. Geht ganz gut, also die ist draußen. Und das funktioniert einwandfrei. Ja. Wollen wir es nochmal blitzen lassen, dass die sehen, wie das funktioniert? Wir haben ja, noch ich, zwei Schrauben, die ne? Die blitzen auch noch raus, ne? Okay, ich okay. tu mal das Stativ aufbasteln. Okay. Ja, gut. Na, ist schon wieder soweit. Jetzt ist er schon wieder voll. Da hat man vorhin wieder keinen richtigen Kontakt, was? Ja, Moment. Ja, das ist immer so eine Sache. richtigen Massekontakt beim Schweißen haben. Ja. ja. Leichter, Da nicht, aber warte mal. So haben wir auch mehrere Versuche gebraucht. Ne? Ja. Jawoll. Nein, neben. Gut <lacht> <lacht> Aber hat gut Ja. Okay. Jo, ganz leer. Sehr für jetzt haben wir richtig Kontakt. Ja. Okay. Das sieht fest aus. Ja. Hat auch nicht geknallt, sondern eher so, ne? Geschweißt. Geschweißt. Cool. So, jetzt ja, ja. mal gucken. Das klemmen wir hier erstmal ab. Klacks, es geht. Klasse. Ja. selbstgebasteltes Schweißgerät aus Kondensator und oh, Schweißdraht und, und 200 Milliampere Charger. Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Danke für die schöne Idee, Kevin. Bitte, bitte. Okay, dann nochmal ein Belastungstest. Das sieht man aber auch, dass die hier schön verschweißt ist mit kleinen Schweißperlen. Das Richtig gut funktioniert. Und, Es ne? Biegt sich hier auch, dass sie dann weg ist. <lacht> <lacht> ja. Also ich kann den Kevin echt weiter empfehlen. Mein quid tie inverter der funktioniert jetzt wieder. Es war kein Beinchen mit mehr als drei äh, kein Beinchen, kein Bauteil mit mehr als drei Beinchen kaputt gewesen, so rum. Ähm, Transistor, nee, MOSFET war im Endeffekt kaputt, den haben wir jetzt gewechselt und er rennt wieder. Das heißt, im Garten kann ich den Strom jetzt endlich nutzen, der über die Solarpanels wiederkommt. Und auch das hier richtig fein gebastelt. <lacht> das war eine Kiste, die ich vom Watzels Fritz mal bekommen habe. Ne, zwei so die Kisten hat er mir mitgegeben, die standen die ganze Zeit hier rum. Und jetzt sind es die Netzteile fürs Küchendicht, Was vorher ganz dunkel gewesen ist, 8 Watt gezogen hat und jetzt viel heller ist und 6 Watt zieht. Gut. So, jetzt genug Werbung für den Calvin gemacht. Weiter geht's. Wir müssen im Garten noch ein bisschen Sonne nutzen. Jo, ich sitze hier gerade schön mit dem Kissen, ja, unten der Geigerzelle, hier der Detektor im Anhänger drin von Bobs E-Bike. Ja. <lacht>